So, Hallo und herzlich willkommen heute zur Fusionsküche. Wir kochen einmal BAKSO mit schwäbischen Maultaschen. Also indonesisch mit schwäbisch. Ähm, wir haben hier ein paar Maultaschen. Wir haben hier Marksklößchen, Wir haben hier alte Pfannkuchen. Wir haben hier Grießklöße. Wir haben Koriander. Wir haben Chili aus Indonesien. Wir haben noch ein bisschen alte ähm, Krakauer. Und zwei Eier. Und jetzt geht's los. Im ersten Schritt stellen wir hier mal einen Topf auf drehen da mal auf volle Pulle und schneiden die Krakauer. So, diese nehmen wir jetzt mit und schmeißen die hier mal in den heißen Topf, wenn noch gar nicht heiß ist. Und lassen das mal ein bisschen heiß werden jetzt. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal die Eier aufschlagen verqueren, verquirlen, dann müssen wir das später nicht mehr machen. Weil wir ja Fusion kochen und Indonesien auf äh, dem Kontinent Asien liegt, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Sojasauce. Immer mal wieder hier so ein bisschen rumrühren. Aber genau das wollen wir, dass es hier anbrennt und ein bisschen Röstaromen gibt. Ich habe ja vom Kochen letzte Woche noch ein bisschen Gemüse gekocht damit lösen wir das Ganze dann ab. Bevor das jetzt zu doll anbrennt, kommt ein bisschen Pflanzenöl dazu. Und wir können auch schon mal die Backso zu verabmessen Also wir brauchen 50 Gramm Backso auf einen halben Liter. Wir brauchen also insgesamt bei zwei Liter Wasser 200 Gramm Backso. So, jetzt kommt hier schon der Gemüse vor zum Einsatz. Direkt hinterher kippen wir die fertige Backsohmischung. Jetzt kriegen wir das Ganze hier schön zum Kochen. Schön ruhig am Boden ein bisschen abkratzen. Da haben sich die Aromen und Fleisch abgesetzt. So, während das kocht, können wir schon ein bisschen weiter schnibbeln und vorbereiten. Im nächsten Schritt machen wir Fledler. Das kennt bestimmt jeder von euch. Das ist das Aus dem schwäbischen süddeutschen Raum und zwar sind fleblealte Pfannkuchen die einfach hier in dünne Fäden geschnitten werden jetzt können wir hier noch ein bisschen den Koriander und den Chili hacken nur noch, bis das Ganze hier kocht. So, also, ich habe die ähm, indonesische Schrift ein bisschen falsch gelesen. Ähm, das war komplett versalzen, das ganze Ding. Äh, deswegen habe ich da jetzt noch mal gut drei Liter Wasser abgekippt, äh, frisches Wasser dazu und das äh, abgeschmeckt und neutralisiert. Jetzt kocht die ganze Brühe, also kippen wir das Ei dazu. Das Ei machen wir als erstes, damit schön gerinnt und man hier die Fädchen direkt bekommt, die ihr gerade schon seht. Jetzt knallen wir die Chili dazu, rühren das Ganze und lassen es weiter kochen. Wenn ihr so seid wie ich und auch gerne Sachen vorbereitet, hier habe ich noch ein bisschen Sellerie aus dem Gefrierfach, das habe ich gerade eben noch gefunden, habe ich letzte Woche schon mal frisch geschnitten, eingefroren und dann kann man das immer schön wieder benutzen. Den kippen wir auch noch mit dazu. Jetzt warten wir, bis hier so ein bisschen Flüssigkeit verdampft ist und dann kippen wir den ganzen Rest dazu und dann ist das auch schon fertig. So, jetzt hoffe ich, dass da schon genug Wasser verdunstet ist und der ganze Kladderadatsch hier nicht überläuft. Jetzt kommen wir hier den Sellerie mit dazu, die Flätchen hauen wir mit dazu, die Marksklößchen hauen wir mit dazu, die Grießknödel hauen wir mit dazu. Oh, und jetzt wird es eng. Ups. Die Maultaschen geben wir auch noch mit dazu. Ganz vorsichtig, dass ihr nichts überkocht. Oh, da gibt es einen großen Teller Suppe heute. <lacht> Perfekt. So, und jetzt kommt das Ganze nur noch hier auf den Teller. Und ein Und fertig ist das. <lacht> Sehr gut. Dankeschön fürs Zugucken.